Ja, hallo, liebe Leute und herzlich willkommen hier heute von meiner Terrasse. Heute gibt es mal kein Radfahrvideo. Nein, heute gibt es ein Video über meine Videos. Ich habe mich in letzter Zeit immer häufiger gefragt, wie ich die Videos herstelle, welches Kameraequipment ich benutze, welches Schnittprogramm und so weiter. Da habe ich mir jetzt entschlossen, machst du mal ein Video über die Videos. Dieses Video habe ich aufgeteilt. Am Anfang seht ihr gleich einmal mein Equipment, da stelle ich euch vor im Einzelnen, was ich da jedes Mal so mit mir rumschleppe. Und im zweiten Teil zeige ich euch dann mein Schnittprogramm, wie ich die Videos dann sozusagen produziere und das fertige Ergebnis, was ihr dann präsentiert bekommt. Um Video aufzunehmen, brauche ich natürlich eine Kamera. Für alle 10 während der Fahrt benutze ich die GoPro 7 Hero Black. Das ist diese hier. Mit der bin ich auch super zufrieden. Es ist auch kein Grund mehr, jetzt eine neue anzuschaffen. Ich filme 50 Bilder die Sekunde in 2,7K mit der ähm, HyperSmooth stabilisierung von GoPro. Und äh, das reicht, finde ich. Völlig aus. Es gibt mir genug Datenmenge zu verarbeiten, wenn ich jetzt eine Kamera hätte, die voll in 4K stabilisiert filmen würde, hätte ich noch mehr Daten zu verarbeiten. Das reicht mir jetzt schon völlig aus. Was dabei ist bei der GoPro ist dieser Kamerakäfig hier, damit man sie auch montieren kann. Zum Akku -Wechseln halt und zum Speicherkarten wechseln muss man sie halt rausnehmen, Das kommt man da nicht dran. Sie ist von Haus aus auch wasserdicht, also eine richtige Actioncam kann ich auch im Regen mit aufnehmen, alles kein Problem. Dann habe ich mir mal so ein Set angeschafft mit mehreren Adaptern, Verbindern. Da war auch dieser dabei, dass man sich auf ein standard kamerastativ schrauben kann. Ich filme ja gerne aus der Hand. Dann benutze ich, ups, diesen einfachen Selfie-Stick. So. Dann kann ich halt dann während der Fahrt relativ einfach ein bisschen was verstellen und dann mich selber filmen, im Aufnahmenfilm, ähm, ja. Ganz feine Sache. Und ganz neu habe ich mir jetzt angeschafft, diese Halterung hier fürs Fahrrad, für den Lenker von Smolik aus Metall, mir war meine aus Kunststoff, die ich auch in diesem Set dabei hatte, ja mal irgendwann abgebrochen im Winter, dazu sehr gewackelt hat. Und diese hier wie gesagt aus Metall, da kann ich dann während der Fahrt relativ einfach auch die Blickrichtung der Kamera verstellen dass ich mich auch selber filmen kann oder zur Seite filmen kann die GoPro hat drei fest verbaute Mikrofone, man kann so original kein externes anschließen ich benutze dann gern diesen Schaumstoff den ich hier rummachen kann so das Windgeräusche während der Fahrt das ist ein echtes Problem wenn man mit, mit einem Fahrrad recht zügig fährt, dass die Windgeräusche aufgenommen werden, auch wenn dann Windmodus in der Kamera verbaut ist, ist das trotzdem ein Problem, das hört man, hört man immer, ähm, dass die das relativ gut dämpft, Problem ist allerdings, wenn die Kamera fest am Rad verbaut ist, wenn ich die mit der Haltung hier am Rad festmache, dass wirklich alle Stöße von der Fahrbahn direkt auch auf die Mikrofone übertragen werden, dieses Geklappere, und das mehr doch ziemlich. Darum, jetzt habe ich... Ähm, Jetzt eine neue Idee, das habe ich jetzt beim Fahren noch nicht ausprobiert, werde ich demnächst aber mal ausprobieren. Und zwar habe ich hier dieses Modul von GoPro, damit ist es möglich, eine, ein externes Mikrofon anzuschließen. Für dieses Modul habe ich diese extra Halterung, sonst flattert das ja alles in der Gegend rum. Und hier kann ich die GoPro einlegen. Ups vergessen muss vorher die Klappe entfernen. Das heißt, ab jetzt ist sie auch nicht mehr wasserdicht. Soll ein bisschen aufpassen, was für Wetterwander das Ganze macht. Und so habe ich die Möglichkeit hier die GoPro mit diesem Modul zu verbinden und habe dann die Möglichkeit hier ein externes Mikrofon anzuschließen. Und das mache ich auf meinen Wanderungen. Den Wanderungen benutze ich die Kamera so, dass ich hier mein Lavalier-Mikrofon dran habe. Das kleine anklips Dieses hier. Und ähm, das werde ich demnächst mal während der Fahrt beim Fahrradfahren auch ausprobieren, dass ich mir ein Mikrofon extra extern dran mache, was nicht mit dem Rad verbunden ist, äh, weil ich dann das doch schöner finde, wenn man die Naturgeräusche oder die Fahrtgeräusche im Prinzip mit aufnimmt, aber halt nicht dieses Geklapper, was mich dann da ständig stört. In letzter Zeit habe ich auf einigen Touren ja auch gerne diese Halterung benutzt, die man sich um, umschnallen kann. Halt. Da habe ich die Kamera halt vor dem Bauch. Nachteil ist hier, dass ich nicht sehe, was die Kamera filmt, weil ähm, der Monitor dann ja praktisch hier hinten dran ist und ich runterklappe und den Monitor sehen kann, dann sehe ich erst recht nicht, was ich nachher filme. Also die ist dann ja so angebracht und das Problem war dann ja, dass ich dann gerne meine Fronttasche gefilmt habe. Die war sehr prominent im Bild, das war ja nicht der, im Sinne des Erfinders, aber ich werde das trotzdem in Zukunft nochmal wieder ausprobieren, weil ich es auch ganz praktisch finde, dass man schnell hinfassen kann, ein bisschen zur Seite filmen kann. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht und einige von euch haben ja auch in den kommentaren geschrieben dass sie das ganz gut fand dass man mal den, den lenker sieht dass die umgebung zwar stabilisiert ist aber das fahrrad ja wackelt und man dann halt sehen kann wie ich rad fahre die gopro ist relativ hungrig die braucht relativ viel energie beziehungsweise sind halt nicht so leistungsstarke akkus und gerade mit dem Mikrofonmodul ähm, braucht man doch schon so einiges da heißt ich habe zwei Ersatzakkus, eine ist jetzt eingelegt, also ich habe drei Akkus für die GoPro und habe auch immer die Ladeschale dabei, dass ich die Akkus nachladen kann, weil wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin und äh, viel filme, und das mache ich in der Regel, das meiste, was ich filme, bekommt ihr gar nicht zu Gesicht, also ich bin ja immer schon sehr, sehr großzügig im Film und hinterher sehr sparsam im Veröffentlichen, ähm, darum brauche ich halt die Ladeschale unterwegs, dass ich doch bis zu zweimal sogar nachlade, dass ich praktisch also neun Akkus an so einem Tag auch mal gerne verbrauche. alle Aufnahmen, denen ihr mich sehen könnt oder wenn ich äh, Vorbeifahrtszenen filme, dafür nehme ich die Sony ZV1, mit der Sony ZV1 hat Sony ja eine äh, Login-Cam rausgebracht, speziell für Videoblogger. Die hat den Vorteil, dass ich halt diesen Bildschirm hier hinten habe, Ich kann den Bildschirm halt so ähm, drehen, ich kann mich selber sehen, wenn ich mich filme, halt. das ist ein großer Vorteil, dass man auch im Bild ist sozusagen dann. Ähm, ja, die hat die Möglichkeit, halt, dass ich wirklich zoomen kann und hat da halt so einen großen Bildsensor im Vergleich zu der Actioncam jetzt, oder zu der Actioncam, die ich habe, dass ich auch eine richtige Tiefenschärfe habe. Das Problem ist ja bei Actioncams, dass es halt nie unscharf ist, aber Objekte, die weiter weg sind, die kleiner sind, auch irgendwie nie gut zu erkennen sind. Der Vorteil bei der Sony ZV1 ist halt, wie gesagt, eine richtige Tiefenschärfe und dass man das auch so einstellen kann, dass wenn man sich selber filmt, dass man den Hintergrund ähm, unscharf stellen kann, dass man praktisch nur das Vordergrundobjekt scharf ist und es hat auch einen sehr guten Autofokus. Es erkennt wirklich, ähm, wo die Augen sind, ähm, wenn ich mich selber filme, wenn Personen gefilmt werden, und folgt denen dann. Dass das dann immer auch wirklich, das Gesicht auch scharf gestellt ist. Das ist eine feine Sache. Bin ich sehr mit zufrieden mit der Sony. Problem da, eingebaute Mikrofon hier oben. Auch wieder die Windgeschichte oder auch Lautstärke, wenn man weiter weg ist und sich filmt. Darum habe ich mir jetzt relativ neu, das hatte ich bei der Route das erste Mal jetzt im Einsatz für ein Video, von Route diese Funkstrecke angeschafft. Die kann man relativ simpel hier oben aufstecken. Und dann kann man das hier anschließen. Das ist der Empfänger. Und hier ist der Sender. Dann mein Lavalier-Mikrofon. Ich glaube, wir haben gut 10 Euro gekostet. In einem großen Online-Versandhaus gekauft. Also nichts Hochwertiges, aber tut's. Hier ist zwar Mikrofon fest verbaut, aber die besseren Ergebnisse bekomme ich, ich gerade beim Fahren jetzt auch wieder mit Windgeräuschen und so weiter mit diesem Mikrofon hin. Wenn man ein Lavalier-Mikrofon benutzt, ist man darauf angewiesen, dass man das irgendwo anklippen kann. Zum Beispiel, wenn man eine Knopfleiste hat, Oberhemd, dann kann man das ja einklicken. Wenn ich ein Radtrikot an habe ich aber keine Knopfleiste in der Regel. Und ich habe festgestellt, wenn ich das am Reißverschluss vom Trikot oben festmache, dass das Geklapper dann vom Reißverschluss auch mit aufs Mikrofon übertragen wird. Darum habe ich jetzt mal ausprobiert, dass es auch gut funktioniert, dieses Schlüsselband zu nehmen. Ich muss auch ehrlich gestehen, die Idee habe ich abgeguckt beim äh, lieben Didi vom Kanal Windpedale. Grüße gehen raus, Didi. Wir treffen uns ja nächste Woche und ähm, dann hole ich mir dann noch offiziell die Genehmigung von dir. Das heißt, wenn dieses Video hier zu sehen ist, habe ich die Genehmigung dann ja schon von dir. Also, wie gesagt, dieses Schlüsselband, feine Sache, haben die die abgeguckt. Ja, dann zwei Ersatzakkus, Ladeschale dabei. Dann habe ich mir ja angeschafft, dieses Weitwinkelobjektiv, wenn man jetzt in Gebäuden filmt, die nicht sehr groß sind, aber man möchte trotzdem den ganzen Raum. Ähm, erfassen ähm, ist es ganz praktisch, dieses Weitwinkelobjektiv zu nutzen. Ich habe mir halt so einen Halterring hier aufgeklebt, dass man das Standardobjektiv aufschrauben kann und ähm, dann habe ich automatisch mehr Weitwinkel. Funktioniert auch ganz gut. Man muss halt aufpassen, dass wenn die Kamera eingeschaltet ist und das Originalobjektiv ausgefahren ist, dass man nicht so viel rumwackelt wegen der mechanischen Belastung. Ist ja original, ist nicht dafür ausgelegt, die Kamera, dass man dann objektiv aufschrauben kann. Funktioniert aber super. Wenn man vor Gebäuden steht, die größer sind und man sehr nah dran ist, dass man das ganze Gebäude auch wirklich drauf bekommt. Ja, dann habe ich ja diesen, diesen Small Rig Käfig hier, in dem die Kamera eingelegt ist. Das ist halt ganz praktisch, weil ich hier unten die Originalaufnahme für die Stativhalterung hier in der Mitte habe und dann könnte ich die Klappe nicht mehr öffnen, um Akkus und Speicherkarte zu wechseln. Und darum ist das sehr praktisch, dieses moiric Und ich nehme diese AK-Swiss-Kamera-Schnellverbinder, AK um die Kamera halt auf mein Stativ hier zu bringen. Das nehme ich an, um aus der Hand zu filmen. Oder halt auch, wenn es ausklappt, kann man es hinstellen. Das ist das Original-GoPro-Stativ. Und der Vorteil... Von dem Rahmen ist auch, dass hier vorne noch ist dieser ja Metall, das ein bisschen fester ist, ein bisschen stoßgeschützt die Kamera, dass man die besser zupacken kann, dass sie halt gummiert, wenn man außerhand wirklich filmt mit der Kamera, sich selber filmt, als Videotagebuch sozusagen, ist eine Vlogging Cam, dann ähm, kann man die Kamera so ganz gut halten. Aber festgestellt, dass meine Arme zu kurz sind, wenn ich also den ganzen Kopf drauf haben will, muss ich dann schon ein Stativ benutzen. Nur wenn man zwei Personen filmen möchte, muss man ein bisschen weiter weg sein. Das waren die Sachen jetzt zu dieser Kamera. Die dritte und letzte Kamera ist in meiner Drohne. Und zwar habe ich die Magic Mini, die erste Generation, wo ich auch super mit zufrieden bin. Die ist ja sehr klein zum Transportieren und ähm, auch recht robust. Ich bin auch schon mal gegen Busch mitgeflogen, das hat die gut verkraftet, war gar kein Problem. Was so ein bisschen so ein Problem ist... Das ja, was heißt Problem? Man braucht halt einen Moment, bis sie vorbereitet ist. Ne? Ich habe hier die Fernbedienung und damit ich auch sehen kann, wo ich fliege, gibt es dafür halt die App auf dem Smartphone. Und das muss ich dann halt erstmal vom Lenker abbauen, das Smartphone, weil ich benutze das ja auch zum Navigieren. Und jetzt habe ich, guck mal, die Steuerknüppelchen vergessen. Das passiert dann auch immer gerne. Damit die Steuerung schön flach ist, sind diese Knüppelchen hier oben halt nicht aufgeschraubt. So, das also ist ein bisschen frickelig hier. Muss man so. Das sind mehr ja Feinmotorräder als ich wahrscheinlich. So. <lacht> so. Und ähm, dann die App noch starten, die Drohne starten, dann bin ich halt flugbereit. Das dauert halt einen Moment, wie ihr seht. Da kann man nicht mal eben auspacken, losfliegen. Darum werde ich mir demnächst was einfallen lassen. Ich, weiß, ich habe mir schon was einfallen lassen, aber ähm, das werde ich euch dann bei. Gegebener Zeit dann auch mitteilen, wie ich das mache, dass ich nicht mehr mit dem Smartphone navigiere. Was mit diesem hier? So, was noch wichtig ist zum Fliegen, dass ich halt weiß, wo ich fliegen darf. Ich habe dann hier die Dronik-App von der Deutschen Flugsicherung. Da habe ich einen Account und dann sehe ich ja, okay, hier ist jetzt Achtung. Das heißt, bei mir hier im Garten, das also ist ein Wohngebiet, muss ich aufpassen, wenn ich fliege, vorsichtig fliegen oder am besten gar nicht fliegen. Und Nebenan auf der Wiese dürfte ich fliege. fliegen. Flug erlaubt. Vorher stellt man noch ein, wie hoch man fliegen möchte. Jetzt hier, was ich 95 Meter. Welchen Radius ich fliegen möchte, sind 50 Meter. Gut, fertig. Und dann sagt er mir, ja, Flug erlaubt. Als ich die Lenkertasche regelmäßig im Bild hatte, gab es ja auch gute Tipps von euch, dass ich einfach ohne Lenkertasche fahren soll. Klar. Dann werde ich auch nicht im Bild. Problem ist nur, ich habe da vorne halt äh, die Sony-Kamera drin. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass ich die ähm, halt schnell greifen kann, schnell nutzen kann. Und äh, dass ich nicht immer erst absteigen muss hinten an dieser Alttasche. Und darum ist die vorne halt hier in der Lenkertasche. Noch irgendwie nicht fest am Fahrrad, weil das könnte die nicht haben. Das ist halt keine Action-Cam. Die ist halt nicht so stabil gebaut und glaube ich auch nicht so, so erschütterungsfest, wenn ich die jetzt wirklich fix mit dem Fahrrad verbinde. Darum hier äh, ist eine Polsterung drin. Und. Die Tasche wackelt halt einfach ein bisschen und die Tasche ist wasserdicht. Wenn es anfängt zu regnen, kann ich sie dann schnell unterbringen, dass der Kamera nichts passiert. hat. Wasserdicht ist die auch nicht. Den Grund, warum ich mich für die Sony ZV1 entschieden habe und diese auch draußen auf die Tour mitnehme, den seht ihr jetzt hier. Wenn ich nur mit der GoPro filme, ist das halt okay, das Bild. Wenn ich aber die ZV1 jetzt mal dazu nehme, wenn ihr beides seht, dann seht ihr schon einen Unterschied. Und das ist mir die Sache halt wert, diese Kamera auch noch mitzunehmen. Ich mag das einfach, ne, wenn der, der Hintergrund jetzt so wie jetzt defokussiert ist und ähm, das Bild im Vordergrund halt richtig scharf ist und man eine die richtige Tiefenschärfe hat. Das war also meine Kameraausrüstung, die ich aktuell benutze. Und Jetzt gehen wir mal rüber zum Computer und da zeige ich euch, wie ich meine Filme schneide und äh, vielleicht noch ein paar kleine Tipps für Leute, die gerade damit anfangen, was man auch beim Schneiden beachten kann, dass es für den Zuschauer ähm, angenehm zu Sehen ist und nicht schnell langweilig wird. Ich benutze zum Erstellen meiner Videos das Programm Video Deluxe Premium 2021 von der Firma Magix. Hier schon mal ähm, die Datei-Demo-Video angelegt. Das, was wir gleich eben zusammenbasteln hier. Also, was ich zusammenbastle und ihr dann gucken könnt, wie ich das mache. Ähm, warum nehme ich dieses Programm von, von Magix? Das ist nicht das Beste, was auf dem Markt ist. Ich habe irgendwann mal mit der kostenlosen Demo-Version angefangen. Und ähm, es gibt sicherlich bessere. Und ich habe auch nicht ganz aufgepasst, als ich mir das zugelegt habe. Ich habe mir dann irgendwann die Vollversion gekauft dass ich nicht den passenden Rechner dazu habe. Dieses Programm ist optimiert für Intel-Prozessoren. Magix arbeitet zusammen mit Intel und am optimalsten dem Intel i7. Und ich habe einen Intel i5. Und von daher weiß ich nicht, ob ich dauerhaft noch an diesem Programm hängen bleiben werde. Ich liebe auch so ein bisschen mit Apple, das ist auch mal so eine Kostenfrage. Aber dieses kann ich halt gut bedienen. Da habe ich mich drauf eingerufen sozusagen und darum nehme ich das aktuell. Das Erste, was ich mache oder zeige ich euch mal die Einstellungen für den Film. Die sind bei mir ja immer gleich. Und zwar ähm, wird der Film jetzt produziert in Ultra HD, 16 zu 9. 50 Bilder die Sekunde. Dazu ist auch wichtig, dass man 50 Bildern die Sekunde gefilmt hat. Wenn ich jetzt äh, die GoPro auf 60 einstelle, das ist mir nämlich neulich passiert, das haben wir manche auch aufmerksam von euch mitbekommen beim Feenradweg, dann ruckelt das Bild nachher ein bisschen. Oder von den 60 Bildern immer welche wegnehmen muss. Das ist 50 Bilder die Sekunde werden und dann wird es ein bisschen ruckelig. Ein paar Aufmerksame von euch haben das dann auch direkt erkannt und gefragt, woran das da wohl liegen könnte. Das war der Grund, dass ich halt in unterschiedlichen Framerates gefilmt habe. Sonst hätte ich auch 60 einstellen können, aber ich hatte die Sony halt auf 50 und die, die GoPro auf 60 stehen. Da stehen die natürlich wieder beide, so wie sie es gehört, auf 50. Dann habe ich hier schon Dateiordner hinkopiert und zwar sind das die Dateien äh, von... Der Kamera, einmal von der GoPro, das ist jetzt die, die Holland-Tour, die ich mit Jakob gemacht habe, wo ich immer noch ganz begeistert bin und vor allem wieder von Jakob begeistert. Das ist einmal hier die GoPro-Aufnahmen und hier die Sony-Aufnahmen. Und dann machen wir einen Ordner immer noch mit Musik. Und ähm, als allererstes kommt in meinen Film natürlich das Intro. Ich kann das einfach hier drag-and-drop rüberziehen. Darum mag ich Magics auch so gerne. Das ist sehr einfach. Erzeugt ja, ist hier unten, habt ihr gesehen, so eine genannte Proxy-Datei, weil mein Rechner halt nicht so schnell ist. Und damit ich trotzdem flüssig arbeiten kann, wird die Datei halt runtergerechnet. Also grafisch beim Bearbeiten ist es nicht so hochwertig, aber ich kann dann flüssig arbeiten, dass es das halt nicht ruckelt. Ne? So, daraus isoliere ich jetzt die, die Tonspur, dass ich die halt unterschiedlich behandeln kann, dass ich die, die Lautstärke der Musik dann nachher angleichen kann, auch an die Stimme, dass ich immer eine einheitliche Lautstärke habe. Aber ich bin ein bisschen leiser am Anfang. So, gucken wir mal. Kennt ihr ja mein Intro? So, dann fängt es ja meistens an mit einer Begrüßung. In den Niederlanden war es jetzt auch so. Ziehe ich hier runter. Wird eben rüber kopiert. Und dann ist schon der erste Hinweis oder Tipp, wenn ihr ähm, anfangt, sowas zu filmen, auch sowas machen wollt, filmt immer ein bisschen länger als die eigentliche Aufnahme sein soll. Sprich, dass ihr vorher ein bisschen Platz lasst und hinterher ein bisschen Platz lasst, dass man noch Platz zum Schneiden hat. Also nicht auf Aufnahme drücken und sofort losreden. Dann fehlt meistens ein bisschen was. Sieht auch komisch aus. Passiert mir trotzdem, obwohl ich das weiß und schon aufgemacht habe, ab und zu immer noch. Hier war auch nicht viel Luft, wenn man mal guckt. Ich spreche die Kamera rüber und habe schon direkt die Klappe auf. <lacht> also gehe ich ein bisschen zurück. Das ist ein guter Augenblick, dann mache ich Cut. Das hier vorne schmeiße ich weg. Ich schiebe das aneinander. Und darum nehme ich halt so gerne Magix, weil das relativ einfach ist. Ich kann da intuitiv mitarbeiten. Und habe dann schon meinen Beginn. Da kommt der Jakob ins Bild. Da habe ich die Kamera weggeschwenkt. Und so, mache ich da auch einen Cut. Ich isoliere daraus jetzt auch noch die Tonspur, dass ich die getrennt bearbeiten kann. So. Ein zweiter Tipp, wenn man so wie jetzt, ich starte das mal. Ich begrüße euch jetzt hier. Und ihr seht, es ist ja ein bisschen länger, das ist schon 10 Sekunden. Das ist ja relativ... Ähm, ja, langweilig will ich nicht sagen. Ich rede natürlich, ist ja nicht langweilig, ich rede. Aber was man noch machen kann, und was ich gerne mache, es gibt so eine, so eine Grundregel, die ich mir angeeignet habe. Wenn sich im Bild nichts bewegt, also wenn ich da starr stehe, muss das Bild sich bewegen. Sprich, ich mache da jetzt einen Effekt drauf. Das war so ein Zoom-Effekt. Oder Kamerafahrt kann man es auch nennen. Ich gucke jetzt mal, ich schwenke die Kamera ja auch gleich noch weg. Da brauche ich das nicht mehr. So. Bis hier mache jetzt zwei Filmschnipsel vorne, habe das getrennt und diesen hier mache ich jetzt eine, eine Auszoomfahrt. Ich habe jetzt hier diesen Effekt Kamerafahrt, mache jetzt hier vom Ausschnitt, sprich ich habe jetzt ja hier so einen, so einen gestrichelten Rahmen. Heißt, wenn die, die beiden Filmschnipsel dann da übergehen, dann muss das natürlich passen, dass es da keinen Sprung gibt. Und gehe jetzt hier zum Anfang und gucke jetzt mal, dass ich mich so hier ins Bild bringe. Guck uns das mal an. Einen wunderschönen guten Morgen und, herzlich willkommen und so sieht man, wie ich dann praktisch genau, kleiner werde im Bild. Genau, in bin ich, ich, ja ich finde das fürs Auge halt ein bisschen angenehmer, ein bisschen abwechslungsreicher, erste, gemeldet, dass das man nicht im Star der Jaco. Der Jaco was filmt, sondern dass ein bisschen, immer ein bisschen Bewegung auch im Mauda. Bild ist. Am Anfang, was ich jetzt noch vergessen habe, es ist ein recht harter Übergang. Zack mache ich noch, dass ich hier ein bisschen einblende und hier ein bisschen ausblende. Ich mag nicht gerne Überblendung. So finde ich das für, für mich angenehm, dass es hier runter geht, da rauf. Ja, Aber nicht, dass die Bilder praktisch ineinander Boah, verblendet werden. In ich mache am Anfang des Videos, am Holland. Ende halt einblenden, ausblenden und dazwischen mache ich immer harte Schnitte. Ja so, was man jetzt hier schön sieht, der Hintergrund ist recht hell. Ich bin auch so ein bisschen blass und da gibt es einen schönen Effekt jetzt in dieser Version. Das ist dieser picture effekt hier ich will mal ähm, die beiden jetzt hier an so effekt anwenden und ich werde ein bisschen blasser okay ein bisschen mehr farbe möchte ich schon haben so dann gucke ich mal dass das natürlich natürlicher aussieht von vornherein ja einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen Jetzt seht ihr auch schon das gerade, habt ihr gesehen, Holland. mein I5-Problem, es ruckelt in bin ich jetzt ein bisschen. Und dieser Farbeffekt der hat sehr aufwendig zu rechnen Jaco, äh, ist und ja. ähm, darum ruckelt es leider so ein bisschen. Das, wenn, das, wenn das mich stört bei der Videobearbeitung, wenn ich es flüssig der sehen will, dann kann ich die Effekte auch hier ausschalten mit diesem der Blitzzeichen, der dann läuft es auf jeden Fall ruc Jaco, äh, ruckelfrei, äh, äh, äh, ruckelfrei weiter. Jetzt ist immer noch ein bisschen hell. Dann gehe ich in die Helligkeit. Helligkeit, Kontrast und nehme diese... Ups, das habe ich plus gemacht. Ich wollte minus 11. Oder minus 20. Ist ein bisschen dunkel. Minus 11 nehme ich gerne. So. Und so bin ich eigentlich schon ganz zufrieden mit dieser Szene. Dann geht es weiter. Import immer in die GoPro-Aufnahmen. guck mal, was die erste Aufnahme ist. Schieben wir mal hier rein. Da mache ich sofort wieder die Trennung der Tonspur. Und ihr habt es ja gesehen, ich habe eine Lücke gelassen. Ich trenne immer die Tonspuren da, wo ich rede, kommentiere. Und dann die Tonspur, die im Hintergrund läuft, bei den Fahrszenen, wo nicht gesprochen wird. so Gucke ich mal... Können wir hier mal einen Cut machen? Oder Jakob sein Fahrrad zum Start schiebt, sozusagen. So. Machen, dass es nicht zu eintönig wird. In die nächste Fahrszene. Also erstmal anwählen, ne? dann kann ich die Tonspur auch nicht trennen. Darunter. Die nächste. Und wer jetzt aufmerksam ist und meinen Film aus Südholland gesehen hat, wird sich denken. Ja, diese Szenen waren ja gar nicht alle zu sehen in dem Video nachher. Ja, das stimmt. Wenn ich alles nachher geschnitten habe, gucke ich mir den Film mindestens fünfmal an. Und in den Stellen, wo er ja mir schon langweilig wird, <lacht> das kommt regelmäßig vor, wo ich dann Fahrtszenen zu lang finde, ähm, fange ich an, ein, den einzukürzen. Also, wenn der mir selbst schon teilweise dann zu, zu wenig lebhaft erscheint, dann kürze ich ihn halt ein. Das war so weit, dann hören wir mal eben. Muss mal eben die Lautstärke ein bisschen lauter machen, dass ich den Ton bearbeiten kann. Wie man hier auch schön hört, ich bin ohne Motor gefahren. <lacht> Manche haben ja kommentiert, das kann man mit dem Biobike fahren, ja. Ich habe sozusagen mit einem schweren Biobike gefahren. Und zum Ende der Tour, als man richtig Gegenwind war, dann habe ich ja. den Motor angehabt und Jakob auch mal ein bisschen Windschatten gespendet. So, dann bringen wir die auch noch auch nochmal in die farbliche Optimierung. Da kann man diesen Effekt nämlich auch gut anwenden, den ich auch vor allem gerne bei der GoPro benutze. Man sieht ja auch, ich filme eigentlich ein bisschen blass, das ist extra. dass Die Software dann hat dann einen ähm, besseren Angriffspunkt, um das natürlicher mit Farben zu beleben. hier. Dann mache ich die Tonspur der Kamera ein bisschen leiser. Das ist der Soundmixer. So, Was jetzt natürlich noch fehlt? Musik. Jetzt ruckelt es wieder, weil da dieser aufwendig zu rechnende Effekt drauf ist. hilft übrigens auch die beste Videokarte nichts Ich habe da schon eine ordentliche drin. Ähm, angeblich sollte die schon helfen hierbei, äh, tut es aber nicht. Von daher die Apple-Lösung wird auf Dauer das sein, wo ich landen werde. So muss ich mal gucken, das wird wahrscheinlich zu laut sein. Aus Erfahrung zieht ich da schon mal ein bisschen runter, die Musik. So War los. Ne? Ja, was wir machen? Jo. Ja, und so produziere ich meine Videos. Keine große Hexerei. Welche Effekte ich sonst zwischendurch nutze, der macht jetzt hier natürlich keinen Sinn. Du hast ja mal gesehen, was ich noch anwende. Wenn ich über Kopf filme mit der GoPro, wenn ich die praktisch hier aus der Hand am Stativ runterhalte, man kann ja relativ einfach die ähm, Bilder auch rotieren. Wenn ich dann die Kamera auf dem Kopf habe, das ist natürlich jetzt ups hier Quatsch. Kamera-Zoomfahrt habe ich euch gezeigt. Oder dass man halt nur Ausschnitte zeigen könnte. Dass man halt... So, gehe ich mal ein bisschen näher ran. Das würde ja für den ganzen Filmschnipsel dann so gelten. Dass alles ein bisschen näher ran ist. Da ist natürlich das Problem, in welcher Auflösung möchte ich den Film nachher erstellen. Ich render den ja. Das ist also, also die finale Hersteller, den in 4K, weil ich dann, wenn ich den auf YouTube hochlade, das allerbeste Ergebnis von YouTube bekomme und die Daten dann nicht so extrem reduziert werden. Auch wenn der nachher gar nicht in 4K ist. Also ich filme mit der GoPro in 2,7K, mit der Sony filme ich auch in 4K, aber da zoome ich ja auch hin und her. Das heißt, eigentlich habe ich nachher ein Full HD Video, was in Full HD produziert ist, aber äh, YouTube erkennt das dann als 4K Video und gibt mir dann den einen besseren codier und ähm, dann habe ich nicht so viele ich sag mal hier Bausteine an der Seite. Das sieht man so, so, so ein bisschen aus wie so grüne Würfel und das geht so. Am besten habe ich festgestellt, so Ausschnitt kann man, ähm, Position, Größe. Ja, ich will das jetzt auch keine Gebrauchsanweisung hier machen für ähm, die Magic Software, nur, euch nur mal einen Einblick geben, wie ich das halt mache. Und von vorne wird es dann so aussehen, wie ihr das auch kennt. Morgen und herzlich willkommen in den Niederlanden ganz genau schön auszoomen und ziemlich genau in Südholland bin ich jetzt gelandet hier. Ich hatte euch ja aufgerufen, euch bei mir zu melden. Dann, und dann fahren wir los. Wenn ich jetzt so gucke, denke ich mir, oh, ist da ganz schön, ganz schön viel Farbe drin. Ich gucke mir das wirklich öfter an. Die GoPro-Aufnahmen haben ganz schön viel Farbe. Dann nehme ich immer nicht die Farbe raus, sondern auch wieder diesen Gamma-Wert. Mal gucken. Ja, es wird zu dunkel. Könnte auch bei Farbe auf Autofarbe gehen. Gucken, was dann passiert. Immer noch sehr rot die Tasche. Die war wahrscheinlich auch sehr rot. Achso, gefällt mir das schon ganz gut. So, wenn das Video dann am Ende komplett fertig geschnitten ist, da wird es exportiert. Film exportieren als MP4. Muss ich dann hier noch einstellen, wie ich das haben will. Das sind meine Einstellungswerte. der Software. Videoeffekte auf, auf dem Grafikprozessor berechnen, der macht er nur leider nicht. Und wenn ich jetzt Demo-Video start. Dann sieht man auch, wie lange das dauert, bis so ein Video fertig ist. Das ist ja gar nicht so viel jetzt. Das, sind ja, das Lied ist, glaube ich, drei Minuten, aber das Ende des Liedes das jetzt machen. In der Videovorschau kann man sehen, wie jetzt Bild für Bild berechnet. Und das kann dann schon mal ein bisschen was dauern. Ja, liebe Leute, ihr wisst jetzt, womit ich meine Videos aufnehme und wie ich sie dann danach bearbeite, um sie dann fertig zu erstellen und auf YouTube hochzuladen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze ein bisschen gefallen, mir mal auf die Finger zu gucken, einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Radtour von mir. Bis dahin sage ich Tschüss, bleibt gesund, euer Swobo.